Manchmal sind sie sinnvoll, oft sind sie aber unerwünscht und müssen entfernt werden. Doppelte Daten in Excel-Tabellen. Wie findet man Duplikate in einem Arbeitsblatt? Wie kann man sie anzeigen lassen und wie kann man Duplikate gezielt ermitteln? Anhand eines Beispiels möchte ich diese Fragen beantworten. Ich habe nun Microsoft Excel geöffnet und habe Beispieldatensätze. Meine Beispieldatensätze umfassen eine Bestellung, Postleitzahl und den Umsatz. In den Bestellungen gibt es mehrfache Werte, wie hier zu sehen. Ich möchte nun mit Microsoft Excel exakt eindeutige Bestellungen erhalten bzw. alle doppelten Bestellungen entfernen. Dazu kann ich im Menü Daten auf den Bereich Daten-Tools navigieren und Duplikate entfernen drücken. In diesem Fenster kann ich nun bestimmen, welche Spalte ich von diesen doppelten Werten filtern möchte bzw. entfernen möchte. In meinem Fall sind es wie gesagt die Bestellungen und bestätige mit OK. Nun erhalte ich eine Information, dass insgesamt sechs doppelte Werte gefunden und entfernt wurden. Und wie man nun sieht, habe ich nun meine beispieldaten eindeutig und ohne duplikate es gibt auch die möglichkeit mir duplikate farblich anzeigen zu lassen hierzu gehe ich wieder zurück zum start wo ich doppelte datensätze ähm, wieder vorhanden habe und jetzt ist es wichtig, den gesamten Bereich auszuwählen, anschließend im Menü Start, im Bereich Formatvorlagen auf die bedingte Formatierung und im Bereich Regeln zum Hervorheben von Zellen auf doppelte Werte zu gehen und habe nun ein weiteres fenster in dem ich unterschiedliche farben oder auch formatierungen angeben kann wie ich doppelte werte mir anzeigen lassen möchte in meinem fall hellrot ich bestätige mit ok und sehe nun welche felder bzw welche werte nun doppelt vorkommen Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich werde euch antworten. Tschüss und bis bald.